Neu, neue, neue offene Produkte des BKGs. Mit dem BKG pflegt der ja in den letzten Jahren eine verstärkte Zusammenarbeit, die ja auch an mancher Stelle Früchte getragen hat. Film ab für den Vortrag von Patrick Knöfel und Michael Hobenbitze, Hobenbitzer. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie zu den neuen und offenen Daten des BKG. Wir, das sind mein Kollege Michael Hofenbitzer und ich, Patrick Knöfel, wir werden Ihnen in den nächsten Minuten die neuen und offenen Daten aus den Projekten Digitaler Zwilling Deutschland und starkregengefahren Gefahren Hinweise vorstellen. Beginnen werde ich mit dem Teil des Digitalen Zwillings Deutschland und dann später mein Kollege Michael Hofenbitzer stellt Ihnen dann die Daten der Starkregen-Gefahrenhinweiskarte vor. Stichwort digitale Zwillinge. Hier gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die ähm, diese, diese, äh, dieses Konzept umsetzen wollen, eines digitalen Zwillings. Das sind ähm, zum einen auf globaler Ebene die, die ähm, ja, Destination Earth-Initiative der Europäischen Kommission. Hier sollen in den nächsten sieben bis zehn Jahren verschiedene thematische Zwillinge aufgebaut werden, die dann zu einem globalen digitalen Zwilling zusammengefügt werden sollen. Und es gibt ähm, auf der kommunalen Ebene Bestrebungen einiger äh, Städte, ähm, ja, einen digitalen Zwilling umzusetzen, zum Beispiel ähm, hier dass die Stadt München oder auch die Stadt Hamburg, Leipzig und auch weitere Städte die, und Kommunen, die versuchen, einen solchen digitalen Zwilling umzusetzen. Und zwischen all diesen Initiativen, die ich jetzt genannt hatte, sehen wir uns mit dem digitalen Zwilling Deutschland. Warum brauchen wir einen digitalen Zwilling für Deutschland? Also das können wir so beantworten, indem wir nämlich große gesellschaftliche Fragestellungen mit starkem Geobezug für den ganzen Bund bundeseinheitlich beantworten wollen und dafür brauchen wir einmal flächendeckende Informationen für den ganzen Bund, homogene Informationen und äh, dreidimensionale Informationen ähm, haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben, dass wir das mit dem digitalen Zwilling Deutschland umsetzen wollen, um Fragestellungen zu beantworten, wie ich schon sagte, mit starkem Geobezug, wie zum Beispiel ja, Fragen aus den Bereichen Anpassung an den Klimawandel, Elektromobilität, Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und so weiter. Der digitale Zwilling Deutschland, so wie wir ihn konzipiert haben und planen, besteht aus einem Grunddatenbestand. Und dieser Grunddatenbestand, der besteht aus einem hochpräzisen 3D-Modell. Wir wollen hier also mit modernster Leiser Technologie Punktwolken erheben lassen mit hoher Punktdichte, das über das gesamte Bundesgebiet innerhalb von einer Vegetationsperiode bzw. eines Kalenderjahres mit einer Auflösung von circa 30 Zentimetern, die wir dann über das gesamte Bundesgebiet ähm, bereithalten. Und diese, sage ich mal, 3D-Modell soll regelmäßig in einem dreijährigen Zyklus beflogen werden dann wollen wir diese Daten des Grunddatenbestandes anreichern mit weiteren Informationsebenen, weil eben ein digitaler Zwilling, so wie wir es verstehen, nicht nur ein 3D-Modell ist, sondern ein ja, 3D-Modell, das mit weiteren Geodaten und Informationsebenen angereichert werden kann. Hier sind zum Beispiel zu nennen Klima, Infrastruktur, Landwirtschaft oder auch Echtzeitsensorik für zum Beispiel Messungen von Verkehrsströmen. Das Schema des digitalen Zwillings Deutschland sieht folgendermaßen aus, dass wir den Grunddatenbestand ähm, auf der linken Seite des 3D-Modells, was wir alle drei Jahre für Deutschland befliegen wollen haben, und dann wollen wir daraus ein digitales Abbild Deutschlands bauen. Hierzu verknüpfen wir das mit weiteren Fachdaten, die wir beim BKG vorhalten, aber auch anderen weiteren Geodaten, die für die Anwendungen, die da noch zu stricken sind, äh, verwendet werden können. Und das Ganze soll in der gemeinsamen Datenhaltung dann bereitgestellt werden und auch analysiert werden. Zum Beispiel ähm, eignen sich hier Data Cubes für diese Analysen dieser Daten. Und dann über bestimmte ja, Regeln werden dann die Referenzdaten für verschiedene Anwendungen eingesetzt und ähm, Varianten des digitalen Abbildes erstellt, mit dem man dann Simulationen oder Vorhersagen ähm, treffen kann und diese Informationen wiederum sollen dann als Eingangsdaten wieder in, den, ähm, ja, in die Datenhaltung des, des digitalen Zwillings übergehen für weitere Analysen. Bevor wir jetzt mit dem bundesweiten Projekt starten können, haben wir die Machbarkeit eines digitalen Zwillings erprobt in einem Pilotprojekt, hier in diesem Projekt wollen wir Technologien und Methoden und Daten kennenlernen, Kooperationen aufbauen und die notwendigen Ressourcen, die für ein solches Projekt notwendig sind, sichern. Die Metropolregion Hamburg ist hier in blau umrissen und innerhalb dieser Metropolregion haben wir ein äh, Gebiet von ca. 8600 Quadratkilometern auserwählt, welches wir mit der Technologie, die wir ähm, ja, als geeignet erachtet haben, beflogen ließen. Das Ganze startete am 7. Oktober letzten Jahres und ist mittlerweile abgeschlossen. Die Datenlieferungen ähm, ja, kommen jetzt langsam bei uns rein. Die Punktdichte, die wir erhalten haben in, dieser Punkt, in diesem Punktfolgendatensatz, liegt bei 42 Punkten pro Quadratmeter. Eine Höhengenauigkeit von weniger als 10 Zentimetern ähm, wird erreicht und die Bodenauflösung der Zeitgleich aufgenommene Luftbilder hat ähm, 22 Zentimeter. Kleiner Eindruck der Ergebnisdaten der Punktwolke. Hier sieht man zum einen kann man hier ähm, Bäume sehen und darunter liegenden den Boden. Man sieht hier, dass das Kronendach von das ist ein Laubbäum, in dem Fall durchdrungen wird und auch Informationen über den Boden bereitgestellt wird. Man kann hier Dachformen und Dachaufbauten erkennen oder auch Versorgungsinfrastruktur wie Strommast. Hier erkennt man auch ziemlich viel Detail. Man kann sogar in der Schrägansicht die einzelnen Stromleitungen erkennen. Ja, Hier möchte ich Ihnen jetzt einen ersten Blick in die Daten geben mit einem Flug durch die Punktwolke. Diese Punktwolke ist hier mit den Luftbildinformationen eingefärbt. Und jetzt sehen wir die ersten Ergebnisse der klassifizierten Punktwolke in grün. Das waren die als ähm, Vegetation klassifizierten Punkte. In blau sind die Punkte, die als Wasser klassifiziert wurden. In rot sehen wir hier die Gebäudepunkte. Jetzt kommt in orange dazu, das sind die Bodenpunkte, also die Punkte in der Punktwolke, die als Boden klassifiziert wurden. Und jetzt gehen wir in die Farbkodierung der Höhe über. Wir haben hier von Grün niedrige Vegetation über Gelb, Orange bis hin zu Violett. Das sind dann die hohen Punkte und man sieht hier auch die Türme der Kirchen oder des Rathauses, dass die in Violett eingefärbt sind. Genau das Rathaus von Hamburg, über die jetzt hier diese Punktfolge aufgenommen wurde, befindet sich im Zentrum. Und die Fontäne auf der Binnenalster, so wie sie zu diesem Zeitpunkt zu sehen war, ist ja auch in den Punktwolken dargestellt. Ein kleiner Ausschnitt aus der Punktwolke hier des Rathauses Hamburg habe ich jetzt in diesem Video einmal dargestellt. Hier sieht man ganz schön auch die, ja, die Detail. Schärfe, die Detailtiefe, die hier erreicht werden kann aufgrund der hohen Punktdichte. Wir sehen die Fassadenaufbauten, wir sehen, dass die Turmspitzen und auch die kleinen Spitzen ähm, aufgrund der hohen Punktdichte gut dargestellt werden und gut zu erkennen sind. Und das unter anderem sollte diese kleine Animation Ihnen hier zeigen. Sie konnten nun Eindruck gewinnen, wie die Daten der Punktwolke ausschauen und welche Detail Tiefe sie erlauben. Aus diesen Punktwolken werden wir aber auch noch weitere Produkte ableiten, wie zum Beispiel digitale Oberflächenmodelle oder digitale Geländemodelle. Und diese abgeleiteten Produkte sollen als Open Data bereitgestellt werden. Die original Punktwolke hingegen können wir nur an bestimmte Einrichtungen weitergeben und auch nur zur ja, nicht kommerziellen Nutzung und im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher Pflichtaufgaben. Nach dem Blick in die Daten schauen wir jetzt mal auf den Projektablauf. Wir haben hier die Daten gesehen, gerade aus dem Demonstrationsvorhaben, so wie wir sie auch dann erwarten für den digitalen Zwilling von ganz Deutschland. Die Erfahrungen aus dem Demo-Projekt, die werden jetzt ähm, ja, verarbeitet in Lessons Learned ähm, und das Konzept des digitalen Zwillings Deutschland wird angepasst und erstmalig beflogen werden soll dann ganz Deutschland mit der Technologie im Jahr 2023, sodass wir 2024 dann den ersten Datensatz des digitalen Zwillings Deutschland erwarten. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass ein digitaler Zwilling nicht nur aus 3D-Daten alleine besteht, sondern dass gerade die Verknüpfung mit den Fachdaten hier den großen Mehrwert bringt. Man kann zum Beispiel ähm, einfache Analysen machen mit den 3D-Daten, wie zum Beispiel Sichtbarkeitsanalysen, in diesem Bild einmal dargestellt. Man kann äh, ja, die Entwicklung des Stadtklimas äh, simulieren, modellieren. Man kann ja, zum Beispiel simulieren, wie viele heiße Tage wird es denn pro Jahr geben, also heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad in verschiedenen ja, Zeitscheiben. Wir haben hier früher heute und in Zukunft. Das ähm, sind denkbare Anwendungen. Eine andere Anwendung ist zum Beispiel Darstellung auch in 3D der, der NO2-Konzentrationsverteilung in anderthalb Meter Höhe. Ein weiteres mögliches Anwendungsfeld ist die Erzeugung von Starkregen-Hinweiskarten. Hier ist die Idee, verschiedene Szenarien anzunehmen und mithilfe der Geodaten, die uns zur Verfügung stehen, Simulationen durchzuführen und sogenannte Starkregen-Hinweiskarten zu erzeugen. Hier läuft derzeit auch schon ein Projekt, wo erste Daten verfügbar sind und dieses Projekt starkregen gefahren hinweiskarte das wird Ihnen jetzt im Anschluss mein Kollege ja, Michael Hofenbitzer vorstellen, zu dem ich jetzt nun auch überleiten werde. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Patrick, für die Überleitung. Mein Name ist Michael Hofenbitzer. Und ich arbeite ebenfalls für das BKG und möchte Ihnen jetzt das Projekt starkregen hinweise vorstellen. Hier möchte ich insbesondere kurz eingehen auf die Motivation des Projektes, dann halt Ihnen das Projekt als solches vorstellen, die Grundlagendaten, die wir verwendet haben, die Vorgehensweise der Auswertung ganz kurz skizzieren und werde dann nochmal auf die Ergebnisse und auf den Ausblick Eingehen. Der Hintergrund des Starkregen Gefahrenhinweisprojektes ist es, dass wir es mit dem globalen Klimawandel zu tun haben. Dieser bewirkt, dass wir es mit regionalen Wetterphänomenen zu tun haben, die extremen Ausmaß annimmt und in Katastrophenlagen münden. Meteorologen sagen voraus, dass wir eine, mit einer Zunahme der Starkregenereignisse zu rechnen haben. Diese bewirken, dass wir sehr große Niederschlagsmengen bekommen, die dann halt eben die Abflusskapazität an der Oberfläche überschreiten. Das Projekt hinweis Gefahrenkarten der, des BKG beschränkt sich aktuell auf die Betrachtung von Nordrhein-Westfalen. Hier ist es so, dass wir eine Simulation durchgeführt haben von starkregen Ereignissen und hierfür wurden folgende Eingangsdaten benutzt. Einmal das digitale Geländemodell. Wir haben hier eine Gitterweite von 1 Meter benutzt, die halt das, die Vermessungsverwaltung von NRW zur Verfügung stellt als Open Data. Weiterhin als Open Data äh, zur Verfügung gestellt sind die ALKIS-Daten, die Daten des automatisierten Liegenschaftskatasters. Hier ist es so, dass äh, Gebäudedaten zur Verfügung gestellt werden, also Grundrissinformationen von Gebäuden. Dann halt auch Daten, die sich beschäftigen, zum Beispiel mit Durchlässen, die wir auch in dem DGM berücksichtigen, berücksichtigt haben und weiterhin Landnutzungsdaten, die halt Bodenrauhigkeitsinformationen geben, die auch ins Projekt eingeflossen sind. Weiterhin wurden KOSTRA-Daten des deutschen Wetterdienstes benutzt, die die Regenwahrscheinlichkeit und die Regenmenge darstellen und die dann halt auch im Projekt benutzt wurden. Die Simulationen, die durchgeführt wurden, teilen sich in zwei Szenarien auf. Einmal wurde ein seltenes Ereignis betrachtet. Dieses hat eine Jährlichkeit von 100 Jahren und äh, dort wurden die Kostradaten benutzt, die dann halt eben vom Wetterdienst zur Verfügung gestellt wurden. Bei einem zweiten Ereignis ist es so, dass es sich um ein extremes Ereignis handelt. Und hier wurde eine Regenmenge von 90 mm pro Quadratmeter ähm, so in, das, in die Modellierung eingeführt, dass äh, jeweils eine Stunde Beregnung und eine Stunde Nachlaufzeit betrachtet wurden. Diese Berechnungen wurden hydronomerisch instationär zweidimensional durchgeführt und äh, dann halt folgen folgende Ergebnisse, die in den nächsten Folien dargestellt werden. Als erstes Ergebnis kann hier dargestellt die Wassertiefe, die maximale Wassertiefe im Bild ersehen werden. Es handelt sich hier aufgeteilt einmal in das seltene Starkregenereignis und in das extreme Starkregenereignis und Sie sehen deutlich hier die maximalen Wasserstände eingefärbt in unterschiedliche Blautöne und äh, wir haben es hier zu tun mit relativ äh, hohen Wasserständen. Äh, Im extremen Ereignis hier ist es deutlich zu sehen, dass wir mehrere Stellen haben, die über einen Meter Wassertiefe liegen. Weiterhin ist es möglich, dass die maximalen Fließgeschwindigkeiten dargestellt werden. Deutlich ist auch hier wieder zu sehen, dass das extreme Starkregenereignis mehr Wassergeschwindigkeit ähm, bewirkt. Und wir haben es hier auch zu tun mit Bereichen, die halt äh, an zwei Meter pro Sekunde heranreichen. Ähm, Sie sehen hier deutlich die Straßen abgebildet, die dann halt eben zu reißenden Flüssen werden, was sich hier in dieser Darstellung verdeutlicht. Die Ergebnisse des starkregen Hinweisprojektes wurden auf dem neuen Geoportal des BKG und des Bundes zur Verfügung gestellt als Open Data und können dort halt abgerufen werden. Weiterhin ist es auch möglich, dass das Ganze dann halt auch in dreidimensional, in 3D angeschaut werden kann. Und alles ist als Open Data zur Verfügung gestellt. Auch die Szenarien sind dort abrufbar, sodass alles der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Zusammenfassend möchte ich kurz erläutern, dass das PKG, dieses Starkregenprojekt, am Beispiel des Testgebietes Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat. Es wurden Daten verwendet, die halt hauptsächlich vom Land NRW, vom Deutschen Wetterdienst, vom BKG stammen. Das Ganze wurde von einem Firmenkonsortium durchgeführt. Die Daten sind im Geoportal jetzt veröffentlicht und frei zugänglich und eine Überprüfung ergab, dass die reellen Wassergrenzen, die wir aus Satellitenbildern bekommen haben, hier mit den Simulationen sehr gut übereinstimmen. Als Ausblick möchte ich feststellen, dass wir noch mit weiteren interessierten Bundesländern im Kontakt sind. Auf der Grundlage der Daten, die wir für NRW berechnet haben, welches hier in grün dargestellt ist, möchten wir mit den rötlich eingefärbten Ländern ein weiteres Projekt bzw. im Projekt weiterkommen und äh, werden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachausschuss äh, für Wasser und weiteren Partnerbehörden, zum Beispiel die Bundesanstalt für Gewässerkunde, dieses halt durchführen und planen die Veröffentlichung weiter Starkregen gefahren Hinweiskarten für Ende 2023. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und falls es Fragen geben sollte, gleich im Live-Chat oder halt gerne auch über die angegebenen E-Mail-Adressen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. mich jetzt nicht hören. Gut, dann fangen, wir den, dann fangen wir den Fragen gleich an. Der, der, Chat, der, Chat, läuft fast, der Chat läuft fast über schon von, von Fragen. Die erste Frage ist, mit welcher Software wurde die Punktwolke klassifiziert? Die Frage geht an mich. Ich hoffe, man kann mich hören. Die Software... Ist mir nicht bekannt. Das ist von der, von der Firma, die wir beauftragt haben, ist das durchgeführt worden. Genau, ich denke mal, das wird eine, eine eigene Software der Firma Hexagon sein. Okay. Dann die nächste Frage ist, wird das BKG seinen Datensatz mit georeferenzierten Adressdaten zusammen mit dem öffentlichen Zwilling der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Also, ich kann hier nur sprechen für die Daten des, des digitalen Zwillings und da ist es so, dass wir die Produkte, die ich in dem Vortrag genannt hatte, ähm, die wir aus der Punktwolke ableiten, also die GMDOM, dass wir das planen als ähm, Open Data bereitzustellen. Zu den anderen Verknüpfungen kann ich jetzt nichts sagen. Zur landesweiten Punktwolke sind mobile Objekte wie zum Beispiel Fahrzeuge auf den verkehrsfähigen Personen in die der Punktwolke enthalten oder können diese herausgerechnet werden? Also Fahrzeuge ähm, werden enthalten sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, wo, das, ähm, ja, wo das Flugzeug quasi über dem Gebiet war, aber sind ja, natürlich aufgrund der Punktdichte jetzt äh, ja, als Fahrzeug schon zu erkennen. Äh, Personen hingegen müssen schon extrem ungünstig sich hinstellen, dass die mit der Punktdichte äh, erfasst werden. Also man bekommt vielleicht einen Punkt pro Person. Das reicht äh, nicht, um um das jetzt okay. als äh, ja, Person zu identifizieren. Mhm. Dann die nächste Frage. Folge. Nächste Frage: Was kann man in der Punktfolge sehen, wenn der Laser auf Glas trifft? Wenn der Laser auf Glas trifft? Das ist eine seltsame Frage oder eine interessante Frage, sagen wir mal so. Ähm, hm. äh, Würde ich sagen, kommt auf den, auf den Winkel an, auf, äh, wie das Glas äh, geneigt ist, normalerweise. Ja. Also kommt drauf an, auf den, auf den Winkel des Materials, wie das Material betroffen wird. Okay, und dann kommen wir schon, Carmel, Frage. Wegen, wegen der, Sensor, der Sensor, wegen dieser Littenschichten, wie ist die Flughöhe? Da wurde nach der Flughöhe gefragt. Die Flughöhe ja, ähm, uh, müsste ich, ich, äh, ich mal kurz nachschauen. Ähm, ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Ich glaube, es waren. Michael, äh, vielleicht kannst du da ergänzen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich meine, es wären etwa 3000 oder 4000 Meter. Ähm, das ist jetzt so eine, so eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Müssen wir nachreichen. Okay. Okay, dann kommen wir noch zu einer letzten Frage. Wie geht man mit dem Digi beim digitalen Zwilling mit sich ständig verändernden Oberflächen um? Hat, hat, man, hat eine so hohe Auflösung Sinn? Jetzt weiß ich nicht, worauf die Frage abzielt: Ständig verändernde sich verändernde Oberflächen. Also wir nehmen ja einen Stand auf zu einem Zeitpunkt X und äh, vergleichen das dann äh, frühestens, sage ich mal, in dem nächsten Zyklus ähm, mit mit der Situation dann drei Jahre später. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, welche Flächen sich so sehr verändern, dass es nicht Sinn macht, sie in der Auflösung aufzunehmen. Also für die Anwendung, für die, die wir das vorsehen, äh, ist die Punktdichte auf jeden Fall ähm, ideal und ausreichend.